ja Hi und Willkommen, mein Name ist Andy Roy und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. ja In der letzten Folge sind wir in diesem Grab mal hier angekommen und haben angefangen ein bisschen zu Rätseln und ja, pff, damit machen wir jetzt mal weiter. Ne, gucken wir mal, wie es hier so weitergeht, was uns hier noch so erwartet und was wir am Ende finden. Ne, das wäre doch schon mal schön. So, wie wär's mal, wenn ich diesen, ich nehme mal einen Machtschub lerne. Also, hat das Gefühl, da was ich lerne mit diesen roten Dingern, ja, mit diesen roten Zeichen und ja, damit wir hier irgendwie beschleunigen könnten. Am besten, da ich muss ich doch bestimmt darunter packen, ne? aber mal zu. Okay, habe schon mal nichts vermasselt. Das ist ja schon mal gut. Ne? Einfach durch die Basen die am Durchrennen. Alter, so du ein Gegner. Okay, ich glaube der ist ein bisschen krass. ja der hat fast gar keinen Schaden genommen äh. ich gehe mal hier weg ne ich gehe mal hier hoch jetzt sicher bestimmt springen wir auf den runter oder so das geht okay ja so, aber ist da nichts, oder? Ich dachte, jetzt ist aber eine Statue oder so. dann hat die sich angefangen zu bewegen, ey. auch mal kratz. Ich glaube, da konnte man da links gehen. Ja, danke. Ha. Oh. Was ist das denn? Wow, wo bin ich denn jetzt schon wieder hier? Sagen wir mal, was ich nicht sehe. Keine Ahnung. Nein. Äh. Was nun? Hoffnung natürlich wieder die billigste Strategie, die ich finden kann, aber ansonsten bist jetzt nicht wie es jetzt weitergeht. Hier funktioniert manchmal nur. Wenn es Lust hat, irgendwie zu funktionieren, aber ich sehe schon da oben. Ich hatte Überleber. Vielen Dank. Habe ich muss da hochklettern, ne? Und einfach von hier aus gehen, ne? Von den er machen. Da ja, viel einfacher. Ich glaube, die dürfen mich nicht sehen, ne? Na komm. auf mich zu sehen, Mann. Ja, ist da. Oh Gott. Also hier ist ein Speicherpunkt also so. Man hat nur so viel AP, ey. Oh Gott! Mhm. Ach. Ich bräuchte irgendwie so killer Killerangriff irgendwie. Habe ich nicht irgendwie so einen Sprintangriff oder so? Weiß ich nicht. Na gut, haben wir noch ein Gegner hier gefunden, den ich nicht erledigen kann. Mhm. Ja, so läuft das hier in letzter Zeit. Na gut, dann gehen wir eben, pf, weiß nicht, vorbei an dir. Ich muss da oben, glaube ich, hin weil ich habe das gefühl dass so ein gegner den jetzt müsste ich eigentlich erledigen können aber ich da ich auf dem nächsten schwierigkeitsgrad spiel ist hat wieder ein ding darum möglichkeit also ja. Und, ja also ob ich ob ich überhaupt schon hier muss hier hin muss vielleicht muss dieses eine rätsel da noch lösen das machst du direkt diesen angriff ist klar. kann ich mal runtergehen noch Will ich eigentlich nur einmal angreifen und den kriegt Danke. Ich kann da noch nicht mal durch, ehrlich. Ja. Ah. Ich muss den wahrscheinlich nicht mal erledigen, ne? Pass auf. Oh, wie ich die immer so ganz kurz nicht treffe, ne? hm. möchte ich einmal erledigen. Kommen ja, ich kann auch treten. Ja, stirb. Aha. Oh. Teil. wächter da wieso kann ich da nicht rüber so gefühl ich muss die kugel irgendwie weil ich so diesen grabwächter erledigen können Muss muss ja irgendwo macht schub lernen also habe ich so gefühl was noch nicht wieder wo Okay. Dann gehen wir mal zurück, nehme ich an. Weil der geht irgendwie nicht weiter, habe ich so Gefühl. Speichern wir mal, also uns aus, meine ich, dann kommen wir weiter. Da muss ich irgendwie runtergerutscht kommen. Ist da irgendwas hier oben sein? Kommen wir sehen doch hier schon wieder irgendwas. Nee. Äh. Hm. Warum kann man hier runterrutschen? Hier unten irgendwas. Hier ist noch so ein Schalter. Na gut, dann gehen wir jetzt. Au, oh, stimmt. Ich habe den Respawn. Oh, ich gebe mich jetzt nicht nochmal heilen, ne? Okay. Das ist noch ein Raum, den wir noch nicht erledigt hatten. Ja, guck mal, wie es da weitergeht. Die sind, glaube ich, Gegner, geh weg. Wer kommt hier hin? So. No, Machen mal alle hier aus. Ah, warte ich sehe ja, ich sehe schon äh, mal aus so noch mal alle dinger ja aus erstmal. Also wahrscheinlich dich hier einmal Versuch mal erstmal jede Wand hier kaputt zu machen oder so. Oh, ihr kannst du gar nicht ausmachen. und Die auch nicht. Gut, dann geh du mal dagegen. Macht das Ding kaputt hoffentlich. ja halt auch. dahin und ah jetzt verstehe ich jetzt kommt dazu so mittig dahin genau ich den jetzt dahin packe müsste der da in Mitte stehen bleiben ja jetzt mache ich den hier und boah Oh gott wer tut so ein riesiges murmel rätsel wer baut so was ich meine so in real life hallo so, und das sieht aber aus wie nach lebens oder macht bonus oder und immer noch zu wenig. Gut, jetzt komme ich aber immer noch nicht weiter also ich habe in dem einen raum irgendwas verpasst wunderbar ähm, Von wo kam ich noch mal ich komme glaube ich gar nicht mehr zurück ne? oder auch gar nicht mehr Okay, also muss irgendwas in diesen Einraum sein. Aha. So, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich will abhauen. So, ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Na ja, und, was habe ich einen jetzt hier schon wieder verpasst? Sind diese eine, diese Rutsche muss da irgendwas sein? Und ne? hier schon wieder nicht gesehen habe. So, das weiß ja, wie das Rätsel geht. Einmal den hier also ausmachen, so, mein Gott. Ey. Ach. Boah, man, jetzt kein Schwung. Oh, jetzt aber. Jetzt erreicht das Ding ja nicht. Boah, ey, oh, was, oh. Oh, was war das jetzt schon wieder? Boah, immer ist irgendwas, ey? Alt. So, was muss ich jetzt hier machen da muss doch dieser rutsche da sein ich habe diesen weg geöffnet wenn er noch nicht umsonst öffnen können Was muss ich darum machen ich irgendwo So, weil es ja da ist eine... hey, die siehst du überhaupt nicht hey hallo hey da ist... ja, komm schon er ist ja gar nicht gesehen hier in diesem war nicht teuer das spiel ja manchmal macht mein schwere gegner kann ich ja noch verstehen aber dann sowas auch noch geht weg also hat kein bock na oh mein gott nein Hey. Junge Ah, oh, Gott Ah, geht weg Lichtschwert löst wohl nicht alle Probleme hat ja mir jetzt gemacht und die Dinger als kaputt gemacht? man ja und ach so da unten okay irgendwie sind aber so einfacher also vielleicht ich ja schon wieder irgendwas nicht Ach. also ich brauche irgendwo mal so einen sprung zum so verbesserten sprung oder so da so, ist ein speicherbogen das finde ich schon mal sehr gut Oh, warte ich verstehe Boah. nein ich bin nicht gemacht für solche spieler ich gefühl. Oh, nee. so gefühl wo kann man hier hin. Mal näher das ja, klar bei dir explodieren die nicht ne? ja. habe ich mal schaden gemacht ey. ich krieg die krise ja. Boah, was ist das denn jetzt schon ja Ich krieg hier nur Frustration bei diesem Spiel, ich so Gefühl. Das Spiel ist gut, aber... Leider sollte es nicht auf höchsten Schwierigkeitsgrad Spiel. gerade spielen, aber... Mein Gott Mein die dreht auch schon durch. <lacht> <Ey>. <lacht> boah, ich muss aber aufnehmen, er ist voll irgendwie bei er nicht Ruhestörung, die da macht, eigentlich. So. Naja, ist gut. Hier ja, geht mal weg. Okay. An dem laufen wir vorbei. Und wir bringen es nämlich... auch oh, da ist schon wieder was zu versuchen Was? Ist zum Explodieren macht schon wieder? Nein, nicht mich, Mann. Oh. Boah, ich krieg so was. hier. Gib mir? Alter. Boah. Also langsam reicht doch da hier. ja. Strategie Man muss halt manchmal zurückgreifen. Ja, und dann verfehle ich auch noch damit. Ist ja, das Spiel hat doch wieder ja, irgendwas gegen mich. Da oh. mich. Oh. Oh, verstehe. <lacht> das ist noch nicht mal was. Das finde ich ganz toll. Huh! Oh, und wenn ich dann da unterfeuern dann nicht das Ding, ne? Also genau darunter oder? Ah. Ich bin fast tot, keine Heilung Was ist hier. Mir passiert doch jetzt irgendwas? Pass auf. Alte Statue. Oh, ein Gegner und ich bin tot. Ne? Immer so nebenbei. Hi. Berühren. Okay, ich jetzt Machtschub. Aber... Nicht schlecht. Aua. Aua. Aua. Konzentration. Die, die wollen keine Aggression. Wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Hm. Los, noch mal. Oh. Rück den Ball weg, bevor er dich erreicht. Gut, weiter so. schneller schließt den test ab ah, endlich sagt mir kann ich auch mir sagt mir ich kann halt auch in kampf machen und so ein spiel wo man ein jedi spielt wo man keine sturmtruppler von der klippe irgendwie schmeißen kann das ist irgendwie nicht komplett also ja Ja, deine an Gott, jetzt als er machen kann. Ey. Ja, wo kann ich jetzt hier schon wieder hin? Auf der anderen Seite? So, er ja, hatte also war da noch ein Weg? Wo bin ich denn jetzt hier? Geht es jetzt schon wieder? Mh, richtig aus. Mein Freund, sieh dir die Details auf dieser Rinde an. Die unverwechselbaren Streifen. Die sind riesig. Das kann doch nur ein Roshier-Baum von Kaschik sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Sepho Kontakt mit Kaschik hatten, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tarful darüber Bescheid war. Okay. Also ja. Mhm. Tschüss. was oh, ich tun den Ball von denen raushauen. Oh, aber es kostet Macht. Sehr cool. Okay, da hat es gut gemacht. Sehr gut, wenn ja, ich gut wir machen derbe Fortschritt. Hier gerade, wir haben Macht schon. Das heißt, wir können alles möglich jetzt erstmal machen. Ne? No, und Jetzt aber ja, gut hier freigeschaltet, Kaschik. Ja, aber bevor wir da hingehen, würde ich jetzt mal sagen: Wir machen ja, es hat es hier noch alles zu gehen. Zu holen gibt Die Frage. ist Jetzt muss ich nach erst nach Kaschik oder muss ich nach neue Fähigkeiten sind verfügbar. Das oh. mal auf Überleben maximal Gesundheit erhöht sich. Ja, tue ich mal maximal leben. dann am besten hier das als nächstes. Ich vergesse mich zu ein. Gut, ähm. oh, ausruhen und sagen, das war's für diesen Partner. Wenn man den Rest dieses planeten wahrscheinlich in der nächsten Folge ja ein bisschen erkunden. Oh. dann sehen wir, was hier noch alles zu holen gibt, ne? Und ja, in dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er bald gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kompl oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.